In Deutschland ist heute an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 78 Jahren erinnert worden. Berlins regierender Bürgermeister Wegner gedachte gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter Makejew in der neuen Wache der mehr als 60 Millionen Kriegstoten. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine verzichtete Makejew nach eigenen Angaben bewusst darauf, Kränze und Blumen an sowjetischen Mahnmalen niederzulegen.